Immer und immer wieder heißt es, nie mehr wieder heißt es und wäre den anfängen heißt es. Doch wir werten den Anfängen nicht. Es empfiehlt die Kultusgemeinde den Weg auf die Straße zu Mai. Die Rate der Hassverbrechen sie steigt, denn wir werten den Anfängen nicht. Und es trifft nicht nur Träger der Kiffer, nein, auch Trägerinnen des Hitchabs fühlen sich mit Grund leider nicht mehr so sicher. Wir werten den Anfängen nicht und die Presse zeigt der Lüge. Und so, als ob das nicht genügte, kassieren Journalistinnen Prügel. Wir werten den Anfängen nicht. Bestimmt ja so manche Vertreter der Presse. Sie machen PR für die Mächte. Es wäscht eine Hand die andere bei diesen Geschäften. Wir werten den Anfängen nicht. Es hagelt recht heftig Kritik an der Arbeit der frechen Justiz herab von der Spitze der Exekutive, wir werten den Anfängen nicht. Unsere Nachbarn sind schon ein paar Schritte, weiter da sind die Gerichte, schon an der Seite der Wichte, statt sie zu zwicken. Wir wehren den Anfängen nicht, wir verurteilten, das war's Schärfste. Das seien ja nicht unsere Werte, doch heimlich bewundert so mancher die Hutte der Kerle und werte den Anfängen nicht, und sogar dann, wenn die, die regieren, die, die sie kritisieren, verhafteten, vergifteten, eliminierten. Wir werten den Anfängen nicht. Und es wird auf keinen Fall. Wir könnten noch weiterhin scheitern, doch scheitern wir, wenigstens ein wenig gescheiter und erkennen wir es, wie es ist. Der Anfang ist längst schon vorüber, doch es ist noch nicht zu spät, hoffe ich zu trotzen, zumindest dem, dass sich das fortsetzt. Das ist jetzt unsere Pflicht.